Hat der Emil Wünsche, die man ihm erfüllen kann? Du, der Emil hat keine Wünsche. Der Emil ist nämlich ein Macher. Wenn er etwas machen möchte, dann macht er es einfach. Hallo, wie schaut es denn bei dir aus? Was wünscht du denn zu Weihnachten? Meine Wünsche sind unerfüllbar, die kann ich maximal an einen Weihnachtsmann schreiben. Ja, aber dafür ist Weihnachten ja da, Probier's es halt einmal. Du weißt ganz genau, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Richtig, den Weihnachtsmann gibt es nicht, aber das Christkind, das gibt es schon. Also schreibst du halt dann das Christkind und schaust mal, was passiert. gebiete das ist ja lächerlich. Geht's, sei nicht so, du musst halt an Wunder glauben, probier's halt einfach einmal aus. Hm. Liebes Christkind, ich wünsche mir zu Weihnachten einen Rolls-Royce Boat-Tail in einem knalligen Rot, der ausfahrbare Schirm sollte mit echtem Gold überzogen sein, ebenso der Tisch und die beiden Hocker, was? Ja, ich hab mir halt gedacht, du liest meinen Wunschzettel vor, damit du weißt, was du mir schenken könntest, also so... Als Anregung, als Idee. Ist dieser Rolls-Royce-Boat-Tail nicht das teuerste Auto der Welt? Möglich. Und das soll ich dir schenken? Wie gesagt, das ist nur als Anregung gedacht, falls du noch nicht weißt, was du mir schenken könntest. Du weißt aber schon, dass die Karre nicht am Fließband hergestellt wird, sondern dass die nur auf Bestellung gefertigt wird und dass das ein bisschen dauert. Da steht ja auch nicht drin, welches Weihnachten? Tja. Vergiss es. Ein Versuch was wert. So, jetzt bist aber du dran, also wirklich. Es tut mir leid, ich kann das nicht. Wie komme ich mir da vor? Was sollen die Leute denken? Geh bitte, so schlimm kann das doch jetzt nicht sein. Jetzt lies einfach, es ist ganz leicht. Ich weiß nicht. Jetzt versetz dich einfach einmal in deine Kindheit. Der kleine Hofer, der mit den Malstiften einen Brief ans Christkind malt. Jetzt kommt endlich einmal die Weihnachtsstimmung, Alter! Und du logst da nicht. Sicher nicht. Na gut. Liebes Christkind, ich wünsche mir, dass die Menschen, die uns andauernd erklären, warum was nicht geht, zur Seite treten und die Menschen ranlassen, die die Dinge einfach umsetzen, damit wir uns in allen Bereichen einen lebenswerten Planeten erhalten können. Denn das ist alles nur eine Frage des Wollens. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Danke. Dein Hofer. Du hast es versprochen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe es echt versucht, es zurückzuhalten. Aber, aber irgendwann... <lacht> ist es nicht mehr gegangen. Na super. <lacht> hoffe nicht böse sein. Du, du hast ja recht, aber es ist... Es, es ist halt... Es ist halt ein Wunsch. Frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bis dahin... Toi, Toi, Toi.